Ja, ich darf Sie recht herzlich begrüßen. Mein Name ist Christian Walter, wie Sie sicher schon alle wissen von den vorangegangenen Videos. Und auch heute wollen wir natürlich einige interessante Dinge zum aktuellen Marktgeschehen Ihnen präsentieren. Es hat sich, sage ich mal, wieder alles etwas beruhigt, aber muss eins dazu sagen. Der S&P 500 hat jetzt den Durchbruch über das Allzeithoch geschafft, über die 4.000-Punkte-Marke. Und das hat natürlich auch einige Aktien wieder mit nach oben gebracht. Wir wollen heute mal ein paar ganz interessante Werte zeigen. Den ersten, den ich Ihnen vorstellen möchte, ist das Symbol STPK. Hier gab es heute ja, schon einen massiven Anstieg, 17% aktuell. Wir sehen es hier wie gewohnt mit einem sehr hohen Volumen, vor allen Dingen hier auf der Kohlseite. wenn wir uns heute mal den kurzfristigen Call auf 30, was hier die nächste Hürde ist, wo der Wert jetzt schon kurzzeitig drüber gegangen ist, anschauen, da gab es das meiste Volumen, also kurzzeitig hier, die wetten, dass der Anstieg weiter Richtung 35 Dollar Marke geht, ist natürlich, wie gesagt, bis zum 16. April, wenn man auf die Laufzeit der Option schaut, recht kurzfristig, aber hier kann ich mir sehr gut vorstellen, dass auch in den nächsten Tagen sich dieser Trend noch ein Stück fortsetzt, wenn der Durchbruch durch diese 30 Dollarmarke Marke gelingt. Ja, ansonsten der Wert selbst ähm, ist ein Shell Company aus dem Financial Sektor. Ähm, News gab es jetzt ähm, aktuell nicht wirklich ähm, äh, interessante Dinge hier zu verkünden, aber mit dem Volumen und mit dem Anstieg der Aktie wird es ein ganz interessanter Wert für die nächsten Tage. Ähm, neben STPK haben wir auch wieder einen alten Bekannten hier mit dabei, das ist der Wert Apple. Ich mache den Chart mal etwas größer für Sie. Ja, wir sehen, vielleicht gehen wir mal auf den anderen Chart, da können wir es ein bisschen besser beurteilen. Wir sehen hier sehr gut heute die 30 oder 130 Dollar Marke, die jetzt durchbrochen wurde. Das ist glaube ich auch so die nächste wirkliche Hürde, wo er jetzt oder wo Apple aktuell noch etwas zu kämpfen hat. Und wenn wir jetzt schon mal einen Schritt weiter gehen, weil hier haben wir heute wirklich interessante Laufzeiten erkannt. Die nächsten ähm, Hürden, denke ich mal, die nächsten interessanten Levels ist hier die 140 Dollar Marke. Und äh, wenn man jetzt schon mal vorausschaut, dass im Juni natürlich dann online die WWDC äh, stattfindet, wo Apple eigentlich immer als großer Gewinner hervorgegangen ist, gab es heute. Genau solche Wetten, die Mitte Juni auf einen Anstieg von über 140 Dollar ähm, abziehen wenn man, oder abzielen, wenn man mal schaut, dass das Ganze natürlich dann Anfang Juni stattfindet, macht so etwas genau Sinn. Ähm, aktuell haben wir natürlich hier einen schönen Aufwärtstrend, wenn der sich jetzt fortsetzt, kann das auch schon im April oder Mai ähm, in diese Richtung oder zu diesem Preisniveau kommen. Also bei Apple glaube ich für die nächsten zwei drei Monate ganz interessante Aussichten. Natürlich auch abhängig davon, wie jetzt Ende April die Quartalszahlen ausschauen. Aber selbst wenn man jetzt sagt, man nimmt hier ein kleines Stück mit, äh, vielleicht bis zu 135 in den nächsten Wochen, kann Apple hier auch einen ganz ganz interessanter oder ganz interessanten Trade mit darstellen. Ansonsten hatten wir noch. Ein, zwei weitere Titel. Und zwar, hoffe ich, das ist jetzt der richtige Titel ist. Und zwar haben wir hier das Symbol AEVA. -E der wert heute eigentlich gar nicht so stark im Gewinn. Aber wenn wir uns mal den Chart etwas genauer anschauen, sehen wir hier dieses massive Call-Volumen. Ähm, bei der Aktie selbst jetzt noch gar nichts groß zu sehen. Ähm, der hat aus dem Technologiesektor, ähm, wo wir hier ähm, einige Wetten auf einen größeren Anstieg heute mitgesehen haben. Ansonsten war diese Woche besonders interessant, Autoteile oder Automobilzulieferer, äh, die in den USA einiges an Zuwachs hier generieren konnten. Und vor allen Dingen Werte aus China oder die jetzt mit China direkt in Verbindung stehen. Da haben wir zum Beispiel hier einen ganz interessanten Wert, der über 40 Prozent, fast 50 Prozent gestiegen ist. Hier in der Spitze am Montag hat leider das gestern wieder zum Teil abgegeben, hält sich jetzt so auf der... 10 oder um die 11 Dollar Marke. Das ist auch ein ganz interessanter Titel mit dem Symbol RMO. Hier muss man natürlich dazu sagen, der ist schon sehr, sehr gut gelaufen am Montag. Da sind Gewinnmitnahmen oder dann auch wieder mal eine sogenannte Konsolidierung, glaube ich, nichts Außergewöhnliches. Ansonsten fehlt jetzt ein bisschen der Impuls. Wir sind kurz vor der Bekanntgabe der ähm, ja nächsten großen Quartalsperiode, die in der Regel mit dem Financial Sektor jetzt äh, Mitte April startet, also die ersten großen Banken kommen jetzt, äh, Citibank, äh, Bank of America und dann haben wir in der Regel immer Ende April, Anfang Mai die ersten ähm, großen Tech-Werte oder alle großen Tech-Werte kann man sagen, also da erwarte ich zumindest jetzt im April und Mai dann doch noch einiges an Bewegung, ähm, vor allen Dingen wenn wir uns nochmal ganz kurz zum erstgenannten Thema den S&P 500 anschauen, wo es natürlich hier, ja. Ja, wie Sie hier ganz gut erkennen können, ständig das neue Allzeithoch gibt. Wir haben jetzt aktuell schon wieder ein neues Allzeithoch, heute ausgebildet bei 4100 Punkten. Der Durchbruch ist hier kurz vor Ostern geglückt, genau, da gab es noch den Durchbruch durch die 4000-Punkte-Marke der die große Bewegung dann äh, etwas unüblich am Ostermontag, seitdem ähm, eine leichte Seite zu bewegen. Jetzt in zwei Tagen kann man sagen, bis heute das Ganze wieder auf ein neues Allzeithoch gekommen ist und ähm, ja, die 4.000-Punkte-Marke dann auch wirklich hier durchbrochen wurde. Ja, ansonsten neben ähm, diesen Titeln vielleicht noch ein Wert, der auch in der letzten Woche so ein Stück weit im Fokus stand und auch wenn man so nimmt einen Ausbruch hier generiert hat das ist ähm, Facebook Facebook mit, der, mit dem Ausbruch über, den, ähm, über die 300 Dollar Marke das stellt auch noch mal so das letzte Hoch von September dar und ähm, jetzt sind wir mal gespannt wie sich das hier nach oben weiter fortsetzt wir können auch hier auf den Wiki Chart gehen, dann sehen Sie, dass das ein Allzeithoch ist. Also sind nach wie vor die Tech Werte, die natürlich auch ein Stück weit ähm, den Anstieg vom S&P natürlich mit mitbedingen. Und ähm, ja, sollten Sie keinen diesen Werte verpassen, dann subscriben Sie bitte zu unserem Kanal. Wir würden uns freuen und ich verbleibe bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.